Hallo zusammen, ich bin der Almin Goll, ich mache meine Lehre bei der Firma Schenkenstore AG in Schönewirth als Algen- und Apparatenbauer und äh, mich zeige ich zeige euch heute mal meinen Arbeitsalltag. Kommen doch mal mit! Eine meiner Hauptaufgaben ist Scheren. Das heisst, dass man das Blech, das später eine Galerie oder ein Schutzdach für unsere Lamellenstoreabdeckung wird, in die Maschine leitet und aufs genaue Maß zuschneidet. Als Abkante gehört zu meinen Aufgaben. Ich tue auch Schweisen, Punkten und Stanzen. Es ist wichtig, dass man sehr genau schafft und den Kopf bei der Sache hat. Bei den schengen kann ich schon viele Aufgaben selbstständig erledigen und Verantwortung übernehmen. Wenn ich mal nicht weiter weiss, kann ich jederzeit auf meinen Lehrlingsbetreuer zugehen. Wir haben einen mega guten Zusammenhalt im Team und haben es auch privat voll gut. Es sind wirklich alle sehr offen und hilfsbereit. Und man bekommt halbtags Abo, eine Beteiligung als Fitness, sieben Wochen im ersten und wir haben 40-Stunden-Woche. Was mir besonders an dem Beruf gefällt, ist, dass man wirklich etwas erschafft und schlussendlich auch ein Ergebnis sieht. Das Produkt, das wir herstellen, dient beispielsweise als Storrenkasten auf der Baustelle, wo dann von unseren Storrenmonteuren montiert werden. Es gibt nach der Lehre viele Wiederbildungsmöglichkeiten. Als Anlage- und Apparatenbauer soll es körperlich fit und zuverlässig sein und Freude am Mathe und Geometrie haben. Wenn dir der gefallen hat, dann bewirb dich doch bei Schenke -Store. Wir freuen uns auf dich.